Äh, wo war ich? <lacht> Island. Waffeln. Genau. Wir haben diesen Teig jetzt gefangen mit Waffelfängern. Und dann wurde das, genau, das Wurzel vom Stein durchgebacken. Und, und dann danach war gewendet. gewendet und zweiter Stein drauf. Zweiter Stein Wieder gefangen. Und äh, zack war die Waffel. Waffel. No, no, no. War erstmal mal die Steine noch weg. Weil sonst, mm, ja. crunchy. Ja, Stein, zu crunchy ist Steinwaffel. Ähm, genau.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 Mit ganz viel, also wie nee, das halt im ja, IT-Business üblich ist. Genau. Nee, mit physikalischem Druck, ja, also wirklich ja. so. Ja, genau, so mit quasi, mit, also als, als würde man Diamanten oder sowas herstellen, also quasi. Hm, haben nicht die Jungs von Methodisch-Inkorrektion eine Diamantenpresse, meint ihr, die könnten wir uns mal ausleihen für ein bisschen, es gibt auch Waffeln? Ja.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 Du, lass, lass mich mal überlegen. Doch, ja, hast du es schon mal mit einer heißen Waffel versucht? Was die war heiße Waffel? schläft. Moment, ich habe da was vorbereitet. Hey Gott, ah, aua, aua, Halt still! Ah. Es wirkt nicht, wenn die Waffel verrutscht. Ah, lecker. Nein, nein, erst essen, wenn es kalt ist! Die ist ausgependelt! Au, ah. au, au, Jetzt neu bei Ihrem Bäcker, die Kryptowaffel mit Vollteigverschlüsselung! Ja. Jo. Äh... L3D! Wenti! Hey! Hey! Ja, ähm... Wir haben ja am... Ähm, äh, wo war das noch? Das war der easter -Hack. Wir haben am easter schon mal Waffeln gebacken. Das war damals, bevor wir diese Masken tragen genau. mussten. Ja. Genau, ja. die Masken. Ja. Ähm, ja. Tragt eure Maske. Tragt eure immer Maske auf. Nur so seid ihr sicher. <lacht> ähm, ja, wir haben Waffeln gebacken damals. Und das kann man auf mediaccc.de ähm, kann man das gucken. Richtig. So, habt ihr hoffentlich alle schon geguckt? Genau. Und wenn, wenn nicht, dann also... Dann, nach dann der Show direkt die zweite Show von Easter Hack anschauen. Richtig. Nachher. Genau. Richtig. Äh, dann wisst ihr ja auch, dass Waffeln normalerweise flach sind. Flach wie... Naja, wie Waffeln. Wie eine Waffel, genau. Ja. Nun gibt es aber Leute, also es gibt eine Ansicht, die verbreitet sich eigentlich pandemieartig wie ein Virus. Ähm, es gibt Leute, die sind der Meinung, dass Waffeln kugelrund sind. Wie, wie, ja, wie, wie, wie ein runder Wie ein runder Virus, genau. Ähm, also diese Leute haben dann auch spezielle Waffeleisen angepasste. Mhm. Die, die sind nicht flach, sondern die haben so eine Ausbuchtung, wo sie dann den Teig reingießen und erstmal die eine Hälfte backen und dann, weil oben mhm. Schwerkraft... Ich, ich dachte, die Waffel, die, die geht ja auf und wird ja dann größer, wenn man sie backt, so dass Erstmal der Teig in das Waffeleisen kommen. Normalerweise gehen, gehen nur die Leute auf, wenn sie zu viele Waffeln essen. Oh, stimmt. Ja. <lacht> <lacht> äh, Wurst, äh, Waffel. Ähm, ja, jedenfalls, äh, und, und dann kleben sie die beiden Waffelkugelhälften zusammen mhm. und essen das dann so. Und die Waffeleisen... Jetzt das, das, das, sind spezielle Waffe, Waffe, Waffe, das sind spezielle Waffen. Also, ja, mal abgesehen von der Ausbruchung, die, die Waffeleisen stehen nicht auf normalen Füßen, sondern auf vier kleinen Elefanten. Und die Elefanten, die äh, werden von einer Schildkröte getragen. Okay, und die fliegt jetzt auch noch durchs die Universum. Sind? Ja. Oh, okay, ja. Genau. M macht Sinn. Also, aber wie gesagt, das stimmt alles nicht. Lasst euch nicht, lasst euch nicht verarschen. Lasst geben. euch nicht verarschen. Euch Waffel nicht verarschen. Waffeln sind flach. Genau. Flach wie Waffeln. Waffeln. Genau. Genau. Nicht rund.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 Und jetzt frag dich doch mal, wo die weiße Schokolade herkommt. Ja. Yeah. <lacht> du, L3D, du machst ja Waffeln.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 ungenießbaren äh, gemacht, weil da bestand weniger die, die äh, Gefahr, dass da jemand was anknabbert. Äh, Dann ich Das hat aber bestimmt zu viel Aufstand in der damaligen Bevölkerung geführt. Naja, äh...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 Gucken die immer noch zu. Hier gibt's nichts mehr. Umschalten! Tschüss! Tschüss! Senderwechsel! Abschalten! Klick! Switch! Mhm. Hast du uns jetzt gerade eben nach links geswiped? <lacht> <lacht> äh, <lacht> wusch. Oder war das jetzt links? Äh, <lacht> <wusch>. <lacht> <lacht> <lacht> Ui. Ja. Äh, nee, ja, äh. ja, hey, danke, dass ihr hier bei der RC3 Waffel Show State of the Waffel zugeschaut habt. Dankeschön. Dann, dann wisst ihr ja jetzt, wie das mit den Waffeln funktioniert und könnt das selber nachmachen. Mm, Waffeln. Genau. Dann habt noch einen schönen Kongress. Ja, tschüss. Ciao. Wir singen. Adele. Cirille. Ciao, ciao. müssen wir noch lange winken hier? Ich weiß nicht. Ich hab schon auf Winkelkatzenwinken umgestürzt. Ja. ja.